Willkommen zurück zu Pokémon Silber Wir machen heute die Arena von Rocco. Die Trainer dieser Pokémon Arena setzen G Gestein Pokémon ein Gestein Pokémon haben hohe Verteidigungswerte die, die Kämpfe können sehr lange dauern Bist du dafür bereit? Ich weiß nicht, also ähm Ich habe ein Wasser Pokémon Und ich habe ein weiteres Pokémon mit Wasserattacken Also die Länge von Gestein Pokémon kämpfen äh, ich glaube, die können wir mal ganz drastisch verkürzen. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Äh, Ich merke gerade, ich habe tatsächlich gar nicht Lugia drin. Das heißt, ich habe nur ein einziges Wasser pokémon Was aber kein Problem darstellen sollte. So, Sternschauer, Da schauert uns ein Stern hingegen. Natürlich ein Volltreffer, natürlich. Warum nicht? So, und eigentlich müsste er wanted sein, mit ich so wüsste jetzt nicht, warum ein Sandama den Surf leben sollte mit dem Level. Unterschied. Ja, easy. Nice. Das war's. Ich muss diese Kämpfe gewinnen. Hey, du da, Trainer aus Yoto. Rocco ist stark. Es wird der übel bekommen, wenn du ihn nicht ernst nimmst. Ich nehme ihn auch nicht ernst. Warum sollte ich? Das ist ein Waschlappen. Und ihn machen wir jetzt nass. Wow, es kommt nicht oft vor, dass wir von einem Herausforderer Joto besucht werden. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City. Ich habe mich auf Gestein Pokémon spezialisiert. Meine Pokémon sind gegen die meisten physischen Attacken immun. Es wird dir schwer fallen, ihnen Schaden zuzufügen. Na los. Okay. warum finde ich diese Pose so lustig? ist ein Geo-Rock. Das Ding ist bei dem Kampf, Rocco hat starke Pokémon, aber das Problem mit Gestein-Pokémon, sie können nichts, wenn man Wasserattacken hat. Dann sind sie eigentlich immer One-Hit. Also wenn er jetzt One-Hit ist, dann wundert mich das. Na. Die können zwar auf Finale einsetzen und all das, also ich weiß jetzt nicht, ob rockos das können, aber generell könnten die das. Aber die kommen nicht mal dazu. Gut, okay, bei Amorosus halt das Problem Es ist das Gestein Wasser. Das heißt, das Wasser normal effektiv sein müsste. Oder? Richtig? Ja, normal effektiv, ja. Das heißt, er kann nochmal angreifen mit seiner Dornkanone. Ja, komm, spur das vor. Zack, zack, zack. Okay, ja, macht ein bisschen Damage, aber... Das war das Einzige, was du mir zu bieten hast. Das ist schon, schon ziemlich schwach, dafür, dass du auf meinem Level bist, bist du echt ziemlich schwach. Ich bin ein bisschen höher, aber ist auch nicht so ein großer Unterschied. Dun dun dun. Onyx. Hättest du doch zumindest einen Stalos haben können. Das Ding ist halt bei Onyx, Onyx kriegst du immer ganz früh in dem Spiel. Es ist gut als erstes Pokémon, aber später, Late Game, macht Onyx keinen Sinn mehr. Entwickeln ist doch einfach. Wird dann nicht mehr gut. finde ich zumindest Kaputops, das zweite Fossil-Pokémon, also beide Fossile. Yes! Soweit ich weiß, ist das nur Gestein. Ich glaube, es ist nur Gestein. Nein, auch Wasser, Gestein, Wasser. Ich habe sie gehabt. Ich weiß es nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ihr seht, mir kann einfach mit dem Garados. Die ganze Arena voll fluten Und hat trotzdem gewonnen Also es ist sehr einfach Vor allem ab diesem Punkt des Spiels Ich meine, die, die, die Entwickler haben extra die Level hoch gemacht Aber das heißt ja halt einfach nur dann für mich Mehr Erfahrungspunkte Oh, Rihorn, nicht mal Rizeros Nicht mal Rizeros hat der Nur Rihorn, das ist sehr enttäuschend Komm, geh weg Ich will ihn mal sehen Das ist sehr enttäuschend und du bist tot und das war Rocco. Ziemlich einfach, würde ich sagen. Kein Problem. Die mächtigen Attacken deiner Pokémon haben meine felsenfeste Verteidigung überwunden. Du bist stärker als ich dachte. Komm, nimm dir diesen Orden. Okay! Ba -ba Wir haben den Felsorden erhalten, yeah. Danke, Mike. Es war eine Freude gegen dich zu kämpfen. Auch wenn ich ein bisschen be beleidigt bin. Dieser Felsorden wird deine Pokémon noch stärker machen. Yay! Somit fehlen uns nur noch zwei weitere Orden. Aber bevor wir uns auf die Jagd nach denen machen, möchte ich erstmal woanders hin. So, wir wollen nämlich erstmal den Mondberg besuchen gehen. Das ist nämlich der letzte Ort, wo wir noch nicht waren. Also der letzte nicht wichtige Ort, wo wir noch nicht waren. Und wenn wir den haben, dann gibt es sowieso nur noch Orte, wo wir sowieso hin müssen. Moonback ist mehr oder weniger optional, soweit ich weiß. Und dann deshalb möchte ich einfach mal hin. Ein bisschen, bisschen mehr noch machen für die letzten paar Folgen des Let's Play's. Und ich merke auch gerade, vielleicht sollte ich lieber meine Pokémon noch mal wechseln, weil... Äh, na wohl, ist eigentlich egal. Ist eigentlich egal, ja. Ist eigentlich egal. Die wollen kämpfen, oder? Ja, wir wollen alle kämpfen. Hm, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, und dann denkst du dir, komm, ich bleib hier einfach mal stehen. Für drei Jahre, bis ein zweiter Trainer vorbeikommt. Okay. Ja, okay, komm, Ibitag. Da haben wir Amphi und dann Donnerschlag. Das war's. Dafür hast du jetzt drei Jahre gestanden. Ich wusste es. Du hast gleich einen starken Eindruck gemacht. Ich hatte Angst, gegen dich zu kämpfen. Okay. Cool. Hier gibt's nichts. Okay, die haben ja viele Trainer weggemacht. Ich bin schnell wie der Wind! Aber ich habe auch das Gefühl, die haben wie die Hälfte von Kanto weggemacht. Im Vergleich zu was da war in Rot und Blau. Was ja auch nicht schlimm ist, ist es ja nur eine After-Story, wo man halt die, man halt die Region nochmal erkundet. Aber ist trotzdem was, wo man reden kann. Mama Drachen Hast du nämlich ziemlich gut zu Radikal. Macht ja auch nur Attacken, die bestimmte Amount of Damage machen. Arbok! Da Arbok. kann Melly eigentlich mal rein. Wegen Büss. Ich bin paralysiert, das ist nicht schön. Wer ist ausgewichen, das ist schön. Aber du bist tot bye bye. Und level up, das freut mich. HINFORT gewählt Nein! Ich sage das ganze Jahr schon das ist meine Auffassung von Mode! Also, wenn's Winter, wenn es wenn Winter ist und es richtig ha krasser Hagelsturm kommt, dann trägst du immer noch Shorts? Sicher? Oh, das Wetter ist so schön wie immer! Ja, es ändert sich ja auch nie. Es ist bleibt immer das gleiche Wetter. Und spuck mir nicht an mit deinem Feuer. Seit wann bist du überhaupt hier? In Turn 1 gab es keine Feuerspucker. Ich schwemmen wir erstmal weg. Wollte eigentlich Surfer machen, aber WordPress ist auch okay, so. Weg. Smog Mog, weg. Re -re du willst Regentanz lernen? Äh, nein, danke. Und, bye bye. Die Sonne scheint, dennoch bin ich nass. Lol. Bei Regen ist eine Zündung sehr schwierig. Tja, oh verdammt, die Vergiftung, sie schadet mir immer noch, Autschi Autsch. Mundbergplatz, geh einfach die Treppe hoch, verdammte Scheiße. Okay, ich geh schon die Treppe hoch. Wie will ich will mich so ausrasten. Komm schnell her und schau! Was ist denn los, hast du ein legendäres Pumon gefunden? Ja Pumon go! Na dann ist er wertlos. Oh, Ansage. Sass. Bye bye. Schneckmack. <lacht> Dieser Schneckmack-Sprite. He <lacht> seems <him> some shit. <lacht> cool. Okay. okay. Okay, okay, okay, okay. Das macht Spaß. Was macht Spaß, mich zu verarschen oder was? Ich bin der beste Feuerspucker in Kanto, aber nicht der beste Trainer. Ja, und warum soll ich herkommen und schauen? Seltsamer Kautz. Okay, wir brauchen ein bisschen Heilung für unsere Pokémons. Äh, na gut, eigentlich brauchen wir nur Gift und Paraheilung. Hab ich aber nicht, oder? Tschum, Nee, hatte ich nicht eine Hyperheilung? Doch, hatte ich. Natürlich hatte ich die. Okay. Patrick! Was macht der denn hier? Es ist schon lange her, Mike. Seid ich gegen dich verloren! Mache ich mir Gedanken, was Volk Pokémon noch fehlt. Nun, wir haben eine Antwort gefunden. Mike, wir beweisen es dir. Okay, dann zeig mal her. Neuer Sprite. Für die Leute, die dachten, das wäre der letzte Kampf gegen den Rivalen gewesen. Nope. Hier gibt es eine weitere und ich habe vergessen, rüber zu switchen zu Melly. Ich denke, Melly wäre hier die beste Entscheidung. Kalte schrei Was macht Biss? Nicht so viel. Ich guck mal. Mach auch nicht so viel. Kratzer? Kratzer macht gut. Okay. Scheiße, mach ich viel Damage. Das ist nicht so schön. Goldbart. Das ist nicht mal ein x Was willst du mir beweisen? Wenn du ein expert hättest, dann könntest du mir was beweisen. Dann könntest du mir zeigen, dass du Liebe in deine Bogen reingesteckt hast. Hast du aber nicht, wie man sehen kann. Also... Hügelschlag, Volltreffer. Ich zeig dir den Volltreffer, der mich kämpfen lässt. So. Bis! Okay, nein, das bringt nichts. Äh, Amphi! Los, Amphi, hilf mir! Hätte mit Blitzkanone! Ich kann auch mal sehen, wie es funktioniert. Außer ich statt mich selbst, dann krieg ich natürlich richtig viel Damage. Komm schon, ignoriere die Vögelchen und greif an! Blitzkanone! Da bist du down. Bis dann und ciao. Oh, Magneton. Okay. Wie du willst. Wenn du abgefackelt werden möchtest. Flammenrad. Cool. Impagator. Aha. Guck mal. Starter gegen Starter? Nee, kein Bock. Ich mach einfach Starter gegen ersten Encounter. Blitzkanone. Die Masse geht daneben und Blitzkanone trifft. Komm schon, das muss man hinten. Komm peace. Yes! Bamba da bam ba, da, bam, Level 47. Wir kommen an die 50 ganz nah ran. Sehr nice. Oh, Gengar. So, da jetzt melee ganz gut. Ob oh, ich mich angrinst. Ich schnell heilen. Zack. Okay. Und jetzt bis. Lecker Gengar. Hat er vorhin reingesetzt? Ich glaube schon. Ist egal, wer ist tot. Bye-bye. Letztes Pokémon von ihm ist ein Simsona. Okay. Moment, du hast irgendwen zum Tauschen gefunden? Mit wem hast du deinen Kadabra getauscht? Hm... Vielleicht etwa mit... ...einen von Team Rocket? <lacht> Möglich wär's. Ich sterbe gerade. Geh weg! Du sterb ich! Sterbe okay, gewonnen! Wow, hast immer noch nichts drauf, mein Freund. Aber danke für die Erfahrungspunkte! Ich glaube immer, meine Pokémon so aufgezogen zu haben, dass sie unschlagbar seien. Aber ich habe versagt. Du hast mich fair besiegt. Das muss ich dir lassen. Wir werden uns wiedersehen. Ich werde der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten sein, wie keiner vor mir war. Und sie werden mir dabei helfen. Hör mal, Mike. Eines Tages werde ich es dir beweisen. Dann besiege ich dich. Bis dann und Okay. So, wir konnten noch ein bisschen in die Höhle, weil ich gerade so lustig drauf bin. Und. Mondbergplatz. Schutt abladen verboten. Das ist eine sehr schöne Musik, hier war ich noch nie. Die hab ich euch gerade zum ersten Mal. Wo bin ich denn hier? Gibt's Items? Hier gibt es doch bestimmt irgendwo Items, oder? Hört sich sehr friedlich an hier. Gehen wir mal rein. Oh, jetzt hört sich Musik. Wow. Willkommen, womit kann ich stehen. Okay, was hast du hier? Trinken. Abbildbrief. Okay, das ist nur Müll. Was was mit dir? Bei Sonnenuntergang kommt Pipi raus, um zu spielen. Ja? Cool. Hallo, würde ich. Badabang, badabang. Würde ich vorschlagen, dass ich dann in der nächsten Folge mal zeige, wie das dann aussieht mit Pipi. Hier ist übrigens der Ausgang zu Azuria City. Wenn wir die kämpfen? Oh, die wollen kämpfen, wusste ich gar nicht. Ich wäre, dass ich gewinnen kann. Mal sehen, ob das stimmt. Ja, mal sehen. So, eigentlich will ich nur noch hier zeigen, wo man hier hinkommt. Und dann könnten wir theoretisch schon wieder zurück. Und dann neue Städterkunden. Die letzten Partys gibt Ja, okay, sie hat sehr schwache Pokémon. Äh. Komm schon. Garados kriegt es doch selber hin, oder? Auch wenn es Elektro ist. Ja. Ah, du bist so stark. Ich hörte, dass Pipi am Mundberg auftaucht. Aber wo soll das sein? Ja, es ist eigentlich super einfach zu finden. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Die wollen alle kämpfen, als ob. Es gibt Neuigkeiten über den Vorfall im Kraftwerk. Okay, und das wären? Was für Neuigkeiten? Du hast einen Taubsi! Dein Ernst? Bring mit dir. Bye, bye. Zauberboss ist auch erwärmt. Oh, äh. Hi, Zauberboss. Hat nichts gesagt. Oh, weggeschwemmt. Ja, doch. habe alles nur gemeint. Hi. <lacht> ich habe verloren? Das ist auch eine Neuigkeit. Ähm, ich gehe jetzt zum Kraftwerk. Ist es beim Felstunnel? Ja, wenn du nicht mal weißt, wo es ist, warum willst du dann da hin? Warum willst du hin, wenn du gar keinen Plan hast, was du überhaupt hier machst? Äh, ich? Ja, du? Du was? Astrid? Mit ihrem Visen, ja? <lacht> Dieser Sprite von Visenior, so also komplett dunkel... Das ist zu so seltsam aus. Weg mit dir, ich will es übersehen. Bye bye. weggeschwemmt, Oh Galoppa! Du schreit wegen Pain so viel Wasser! Und, und. Yay! Ich sollte wohl noch mehr trainieren. Ja. Mag sein. Hier findet mal ein KB+, Plus für die, die Bock drauf haben. Und ja. Vielleicht erinnert euch jetzt, wo wir sind wenn ich nämlich jetzt hier runtergehe. Äh, mag ich lieber nicht. Aber ihr seht schon, hier unten ist die Route von Azuria City. Wenn man nach links geht. Und ja, das ist ein einmaliger Weg. Und ich habe eigentlich nichts mehr zu zeigen für diese Folge. rotberg wurde super krass gekürzt. Hä? okay, nice, cool. So, und ähm, da ich die Folge noch nicht beenden möchte, können wir ja schon mal uns... Zu den nächsten Städten begeben. Ich meine, warum nicht? Wir haben sowieso jetzt nicht mehr zu tun. Das war alles, was ich zeigen wollte. Dieser Folge. Von daher. Bam, bam, bam. Gehe ich ganz kurz mal heilen und dann gehen wir nach unten. So, das war die Heilung. Genau. So, jetzt mit schön mit dem Fahrrad schnell nach unten reisen. Möchtest du kämpfen? Sie stechen, wenn du ein Bad nimmst. Okay, cool. Haben wir haben schon besiegt. Warum ist hier so ein großes Labyrinth? Das ist neu? Oder ist hier der Wald? käfer okay, ich Top-Tank. Haben die den vertanier welt weggemacht für dieses Labyrinth hier? Hier ist ein nein Nice, nehme ich gerne mit. Nehme ich gerne mit. Stecke ich gerne ein. Weil, warum auch nicht? Nein, nein. Oh, hier ist ein Top-Ether. Okay. Oh, ist hier eine Beere? eine Gegengift wäre. Okay. Okay. Interessant. Okay, haben wir haben ja alles umgebaut. Beleber. So, wir könnten noch rechts nachgucken, was da gibt. Das machen wir später. Vielleicht sogar in der nächsten... Ich glaube, das ist direkt in der nächsten Folge. Mhm. Ja, hier gibt es nichts mehr. Und hier ist dann... Moment, was? Das ist der Vettalierwald hier? Das hier soll der Vettalierwald? Oh wow. Oh wow. Was ist nur aus dem Budget passiert? <lacht> oh Gott. Level 3 Horn, you. Geil. Ja, wow. Cool. Und was gibt's hier noch so? Nichts. Yay. Gar nichts. Oh, noch ein paar Trainer sind hier geplatziert worden. Meine Käfer-Pokémon sind C. Du wirst verlieren. Nö. Du wirst verlieren. Wow. Wie, bei bei bye. Bye bye. ja ich wurde vermöbelt ich werde mir stärkere käfer pokémon suchen macht das warum mögen mädchen keine käfer pokémon äh, warum gibt es allgemein keine weiblichen Käfersammler? warum ist ja nicht so jetzt gibt es kein einziges mädchen auf der welt das kein käfer ist es gibt bestimmt wackelige Käfersammler. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es die nicht gibt. Ja. Äh. Seltsam. Warum Nintendo das nicht macht. Sinnlos! Käfer-Pokémon zischen wie Plüschtiere, wenn du sie auf den Bauch drückst. Ich mag das Gefühl. Äh, okay, bye. Keines Kind mit psychischen Problemen. Uh, Route 2, Vertania City, Mamoria City, oh yeah, wir sind jetzt in Vatania. willkommen in Vatania City, dem Tor zum Indigo Plateau Und genau hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter, wir werden wahrscheinlich sogar zwei Orden kriegen, wenn wir es schaffen Und uh, ja, dann bleibt auf jeden Fall dabei in der nächsten Folge die wird dann auch ein bisschen spannender als diese hier. Hier ja, habe ich ganz viel rumgelabert, weil ich selber keine Ahnung, ganz was passiert. Aber, ja, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao! Warum rede ich so komisch? weiß es nicht. Egal. Hier ist das Auto.